und es auf eine saubere antistatische Montagefläche gestellt. Außerdem müssen wir uns erden, um das Risiko der statischen Elektrizität auszuschalten. Eine zweite, interne Festplatte ist sinnvoll, damit Datensicherungen schnell und einfach durchgeführt werden können. Empfohlen wird eine Sicherungsmethode, bei der gewährleistet ist, dass beide Festplatten den identischen Inhalt haben, sodass bei Ausfall einer Platte verzögerungsfrei weitergearbeitet werden kann. Dieses Prinzip wird auch RAID 1 genannt. Zum Öffnen des Gehäuses die Verriegelungslasche wie gezeigt öffnen und die Seitenabdeckung entfernen. Der Mac Pro besitzt vier Festplattenbuchten, die hier angeordnet sind. Zum Herausnehmen eines Festplattenhalters muss dieser entsperrt sein, was durch die geöffnet Stellung der Verriegelungslasche herbeizuführen ist. Wir montieren nun den Festplattenhalter mit der Festplatte. Der Halter besitzt vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen wir den Halter mit der Festplatte hier verschrauben. Nun das Ganze passgenau in die Festplattenbucht einpassen und mit leichtem Druck den hier verdeckten SATA-Steckverbinder auf das Motherboard bringen. Zum Schließen des Gehäuses die Seitenabdeckung von unten beginnend einpassen, hochklappen und die Verriegelungslasche wie gezeigt schließen. Die Softwareeinrichtung der Festplatte erfolgt je nach den individuellen Anforderungen. Sofern vorhanden, können nach der Partitionierung und Formatierung